Wir haben hier unser Bilanzmodell vorliegen, nochmal zur Wiederholung, linke Seite Aktiva, da haben wir das Vermögen und auf der rechten Seite Passiva, das Eigen- und das Fremdkapital. So eine Bilanz stellen wir am Ende des Jahres auf, ist dann gültig am 1. Januar des neuen Geschäftsjahres und jetzt stellt sich die Frage, ja wie lang ist die eigentlich gültig, die Bilanz? Was da drin steht, die Bilanzzahlen, die einzelnen Posten, die Aktivposten und die Passivposten. Nun die ist so lang gültig, bis sich etwas tut im Betrieb und wenn sich etwas tut, ein Betrieb ist hier geschäftig, dann nennen wir das Geschäftsfall. Und so einen Geschäftsfall schauen wir uns mal an. Und zwar am 2. Januar schon, da stellen wir zum Beispiel fest, dass in der Kasse doch ziemlich viel Geld drin liegt und wir nehmen da 1.000 Euro raus und zahlen diese 1.000 Euro auf das Bankkonto ein. Was heißt das jetzt, was passiert da eigentlich? Wir nehmen 1.000 Euro aus der Kasse raus. Das müsste man eigentlich denken, 1.000 Euro Kasse, der Kassenbestand ist ja auf der linken Seite der Bilanz 1.000 Euro ärmer, geringer. Das heißt, das Vermögen müsste sich hier eigentlich verringern in der Bilanz auf der linken Seite. Die Bilanz wäre jetzt eigentlich nicht mehr ausgeglichen, nicht mehr im Gleichgewicht. Aber natürlich, diese 1.000 Euro zahlen wir auf das Bankkonto ein. Das heißt, diese 1.000 Euro nimmt der Aktivpostenbank auf wird dann um 1000 Euro höher. Das heißt, das Vermögen ändert sich nicht oder dürfte sich nicht ändern. Das wollen wir uns gleich mal angucken. Und wir wollen so weit kommen, dass wir für entsprechende Geschäftsfälle uns genau angucken, was passiert in der Bilanz und dann auch eine Aussage treffen können, was hat ein entsprechender Geschäftsfall für eine Auswirkung auf die Bilanz. Wir haben hier unsere Bilanz vorliegen und die These ist oder war gewesen, das Vermögen ändert sich nicht. Das heißt, die Bilanzsumme dürfte sich auch nicht ändern. Und unser Geschäftsfall hat folgende Auswirkung. Der Kassenbestand verringert sich um 1000 Euro und das Bankguthaben steigt um 1000 Euro. Und wenn wir jetzt mal gucken, der Kassenbestand, der war hier bei 4500. Wenn wir dann 1000 Euro abziehen, haben wir dann neu 3500 und das Bankguthaben. Hier der alte Betrag 44.500, da kommen jetzt 1.000 Euro drauf, macht 45.500. Also die Bilanz ändert sich hier nicht. Was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben hier nur einen Betrag getauscht zwischen zwei Aktivposten, nämlich Aktivkosten und Aktivpostenkasse. Kasse. Und deswegen nennen wir so einen Geschäftsfall auch Aktivtausch. Das ist nur die Aktivseite betroffen und da werden Beträge zwischen zwei Posten getauscht. So, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben einen zweiten Geschäftsfall. Eine kurzfristige Bankverbindlichkeit in Höhe von 5000 Euro wird in eine langfristige umgewandelt. Was heißt das? Wir haben einen Kredit, der läuft aus, ein kurzfristiger, den müssten wir eigentlich wohl zurückzahlen. Das können oder wollen wir nicht, und wir handeln dann mit der Bank eben ein längere Frist raus. Das heißt, aus diesem kurzfristigen Kredit wird ein langfristiger. Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sinken um 5.000 Euro und die langfristigen Bankverbindlichkeiten steigen um 5.000 Euro. Die kurzfristigen Bankverbindlichkeiten haben wir hier 95.000, alter Betrag, sinkt um 5.000 auf 90.000 und die langfristigen, wir haben hier, die steigen von 950.000 auf 955.000. Wir tauschen hier zwei Passivposten. Die Bilanzsumme bleibt gleich, dann dürfte klar sein, was das hier für eine Art ist des Geschäftsfalles, nämlich genau der Passivtausch. Wir haben hier einen Tausch zwischen zwei passiven Bilanzposten. Jetzt schauen wir uns noch einen dritten Geschäftsfall an, und zwar Kauf einer Hobelmaschine gegen Rechnung, 22.000 Euro. Gegen Rechnung heißt, wir haben hier noch nicht bezahlt, aber die Hobelmaschine ist da und auch die Rechnung des Lieferers ist da. Wir sagen da auch auf Ziel, denn diese Rechnung beinhalt, beinhaltet ein, ein Zahlungsziel, bis wann wir eben diese 22.000 Euro bezahlen müssen. Was hat dieser Geschäftsfall jetzt Auswirkung auf die Bilanz? Nur kurz noch eins, die Umsatzsteuer wird in der Rechnung natürlich mit drin stehen, aber die lassen wir jetzt der Einfachheit halt halber mal weg, wir gehen einfach von 22.000 Euro aus. Und das heißt, Auswirkungen auf die Bilanz, die Maschinen erhöhen sich um 22.000 Euro, der Wert der Maschinen erhöht sich, denn wir bringen ja eine neue Maschine hier in die Bilanz mit ein. Die stehen hier auf der Aktivseite mit 380.000 Euro, das heißt, Plus 22.000 ergibt 402.000 Euro. Demgegenüber, Rechnung heißt, wir haben eine Verbindlichkeit gegenüber, gegen, gegenüber dem Lieferer, die sich auch um 22.000 Euro erhöht. Und jetzt haben wir hier diese Verbindlichkeiten auf der Passivseite stehen mit dem alten Betrag von 28.800. Neuer Betrag heißt jetzt 50.800 Besonderheit hier ist, dass wir einmal einen Aktivposten haben und einmal einen Passivposten haben und dass sich die Beträge hier auf beiden Seiten erhöhen. Das heißt, dementsprechend müsste sich ja auch die Bilanzsumme erhöhen, und zwar genau um 22.000 Euro. Und damit haben wir eine neue Bilanzsumme. Das heißt, die Bilanzsumme ändert sich hier. Sie wird erhöht, wird gemehrt. Und wir haben hier einmal aktiv und einmal einen Passivposten, das heißt diese Art des Geschäftsfalls heißt aktiv passiv mero So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Geschäftswahl Nummer 4. Wir überweisen die Rechnung aus Geschäftsfall Nummer 3 in Höhe von 22.000 Euro an den Lieferer? Das heißt, die Lieferante Hobelmaschine bekommt jetzt sein Geld überwiesen. Und jetzt ist deine Aufgabe, mal zu gucken, was passiert denn hier in der Bilanz? Als kleine Hilfe, meine These dazu ist folgende, dass wir hier eine Aktiv-Passiv-Minderung haben. Minderung heißt, die Bilanzsumme ändert sich und zwar verringert sich hier die Bilanzsumme. Aber welche Bilanzposten betroffen sind, das findest du jetzt selber raus. Und wenn du das Video in MEBIS guckst, dann erscheint jetzt auch gleich die Aufgabe, die du bearbeiten kannst.